nicht zu gebrauchen. Beim zweiten Mal füllten wir das unvertonte Material mit drei Kammkorder direkt von der Leinwand ab. Das beste Ergebnis war die Grundlage für die weitere Bearbeitung am Computer. 840 Szenen wurden gesichtet, geschnitten und in eine für uns logische Reihenfolge gebracht. Der Anfang war getan. Wo wir uns selber... Making off. off, wir uns selber halt in den Film reinsetzen. Das geht. Die, die wollen es auch noch verewigen. Warum genau. immer die anderen? Genau, okay. Ah. Das muss man ja nicht in den Hauptteil reinbringen, sondern nee, in den nee. an. Nee. Soll ja auch nicht. Und vor allen Dingen, da das ja über die Müheführung nachher gemacht werden soll, sagen wir mal, wenn es technisch verarbeitet ist. ist, dann soll ja der äh, Zuschauer oder der Betrachter die Möglichkeit haben, das wir will, ich. Das will ich. Auf den ich gar nicht sehen. Oder oh, ich will gerade nur das den picknick aufsehen sehen. Das finde ich interessant. Man weiß es gerade. Aber schau mal vor, Leute können das Menü nicht bedienen. Und sie sehen uns im Die Können ja mal zu uns kommen, die sagen. Da okay. Also das ist nicht das kein Problem. Na ja, gut, den ersten Arbeitsgang haben wir erledigt. das wichtigste ist, haben das Special wir <lacht> Film schon mal Special. digitalisiert. Ja. Und machen uns jetzt Gedanken. Was soll man das Endprodukt des Filmes sehen? Richtig. Wie können wir das schreiben? <lacht> nee, aber was Sportler, das gab schon an den Sportlehrer. Sport war, Sport war keine. Sport gab es keine. Nicht. Das das ich, nicht. ich denke mal, er war vor zu Hause Sportlehrer mhm. und hat sich wegen seiner Fähigkeiten da. überlegen. Das kann man, fragen. Das das kann man fragen. ja fragen. Ja. Ja. Ja. Du kannst ja fragen, du hast auch mal Polytechnik studiert, das hast du ja nie erlebt, die so Kombination Berglehrer, Sportlehrer. Oh, und ich meine mal, ich meine mal, stimmt, ich habe nicht, nicht 6, bloß, äh, ich, ich meine mal ich auch, andere. Auch, hm? auch andere Lehrer, denke ich mal, wenn es jetzt um Sportfest ging, haben sich ja andere genauso engagiert. Warum mussten sich da engagieren mhm. nicht, oder Oder war das einzig oder alleine Sache der Sport? 150 Kubik Viergang und da steckt schon ganz schön Power hinter und da kann man nicht, das musste da wirklich disziplinieren, wenn ich den Daumen hochgebe, dann wussten sie, mussten Gas wegnehmen und so, es wurde genau festgelegt, wie zu fahren war, wer wie und in welchen Gang zu fahren hatte, das war mir dann doch zu gefährlich, man kann ja auch mit 60, 70 Sachen irgendwo gegenfahren und sich schwer verletzen. Ne? Und wir haben versucht, auch die Sturzhelme reinzukriegen. Das waren dann so eine alten Film. <lacht> Helme, da wird man heute drüber lachen, wenn man die, die sehen Die hatten wir dann auf, damit das auch äh, und die Sicherheit gewährleistet wurde. Nicht? Aber wie gesagt, es war auch immer ein Risiko bei, aber wir hatten, äh, also die Disziplin war wirklich da, sodass das Risiko minimiert wurde. Nicht? Das ist auch nie was passiert in allen Jahren. Ende der 70er Jahre war ich das erste Mal in Basel, du zu der Zeit existierte diese Arbeitsgemeinschaften auch. Jetzt ja. habe ich dann nochmal so einen Karwagen da gesehen im Original. Wie lange haben Sie das gemacht? Ja, ich habe 25 Jahre. Wenn ich mich recht erinnere, das war ja die erste Zeit, da kriegten wir das nicht bezahlt, da war das ehrenamtlich. Mhm. Und später kriegte eine Arbeitsgemeinschaft 3, 7 Gm Mark die Stunde. Und äh, ich habe das gemacht, ja bis 1983 äh, bin ich nur eher nach Kilo gegangen. Aber gleich von Anfang an. Wir hatten den Werkraum, im heutigen Maßstab, im hinteren Kutschen Kutschengaragenbereich, da war der Werkraum drin und da haben wir gebastelt und unsere Fahrzeuge in Stand gehalten wir haben mehr montiert als gefahren, das ist auch klar. Ne? Die alten Dinger ne, da waren, die setzen ja dauernd aus, ne? aber trotzdem haben wir mit Begeisterung dabei, die Kinder und ich auch. Ne? Wir sehen den Jungen, wir keine, auch als Sportlehrer. Welche Erinnerungen hatten Sie, als Sie den Sportunterricht gesehen haben? Ja, das war auch ein Bestandteil des Wettbewerbs, rund um den Marchina See, die Gemeinden. Und ich muss noch mal betonen, was Herr Bender auch gesagt hat, also dass wir das Basel führen waren. Von Baselow gingen viele Dinge aus. Und auch dieser Wettbewerb rund um den Marchina See. Und da haben wir dann unter anderem wurde das auch erweitert, es ging nicht nur um die äh, allgemeinen Dinge, sondern auch die Kinder wurden mit einbezogen und auf Sportwettkämpfe ausgetragen. Und so haben jede Gemeinde, um den Mainchener See, hat die anderen dann mal einmal eingeladen. und Wir haben dort, ich kann mich noch erinnern, vor dem Schlosshotel in Schorso, da haben wir dann 100 Meter drauf gemacht und Weitsprung und Kugelstoß und bei uns in Basel auch. Und diese Wettkämpfe, das ging natürlich darum, dass auch was geboten wurde und dass das, äh, sagen wir mal, das, das Leben interessant war auf dem Dorf. Und das waren diese ganzen Dinge, die dann initiiert wurden von Leuten und vor allem auch von unserem ehemaligen Bürgermeister von Lerwe, der da kann und das angesprochen hat. Und so war doch immer eine gute Stimmung und ein gutes Verhältnis in Ordnung. Ne? Ja, danke erstmal Herr Heinrich. Wie gesagt wurde, wer viel macht, der macht doch, viel, macht doch Fehler. Und wer gar nichts macht, kriegt, kriegt noch eine Ordnung zu. Aber, äh, aber, äh, es war trotzdem eine ganz schöne Zeit, denn durch die Mitarbeit der Bevölkerung im Dorf konnte man das nur erreichen. <lacht> Kenntnitzer war in Baselow, hat sich angeguckt, wie wir die Wohnung von. Äh, oh yes. Man wohnt in einem Haus. Ja, von Bernd. an Bernd oben und hat gesagt, er würde sich das mal ansehen, wie hier im Feierabend tätig eine Wohnung ausgebaut wird. So, dann hat sie angesehen und dann hat er gesagt, wir fahren mal durch Basel und die Ortschaften rund. Ich möchte gerne mal durch die Ortschaften sehen. Kennen Sie? Und ich sagte doch nicht. Ich bin gerne, ich macht nicht gemacht, mal, wie ich war bei ihr. So, und ich wusste, die durfte nicht mit. Ich fuhr mit allein. rein. So, Erstmal nach Gessin hierher, Dann war der Erste, und dann nach Seegorf. Und wie wir unten am kleinen Strand waren, ja. da kam der Gedanke auf, Mensch, guck mal, bitte da alles hier ein, kann man da auch nicht einen Wettbewerb machen? Das war der Gedanke. Ja. So, natürlich, ja, dann also, kam ich den Auftrag, dementsprechend dort dort alle den Wege zu leiten, mit den Gemeinden und Tetro dort äh, Verbindung aufzunehmen mit Damen, mit Hohendemzin, mit Schorzo, Hülo, Risco. Von der, von der Maschine da aus war das Baden so, Schwinkendorf. So, ähm, Remblin, so kamen Herr noch später dann mal Gramentin. So, das war dann der erste, die erste Zusammenkunft, der einmal statt. Es wurden dann äh, in Basel dort äh, die, erst mal die Grundgedanken, warum, warum wollen wir Wettbewerb machen? Es ging darum, die rückständigen Gemeinden auf der Tetroer Seite in diesem sogenannten schönen Dorf zu helfen. Nee? Weil auf dieser Seite die Marchine, auch Remblin, hat oftmals auch im Wettbewerb in den ersten Platz gemacht, rund um Marchiner See. Basel hat es viermal geschafft. Dann auch Darm zweimal. So, es ging ja nicht nur alleine um Dings äh, irgendwie zur Beratung, wie schon man sagte, die, äh, auch sportliche Veranstaltungen wurden durchgeführt. Jedes Jahr woanders. Und dann diese im berühmten Bild dort auch das Singen, jedes Jahr wurde die sogenannten Dorfbesichtigungen durchgeführt. Was wurde in dem Jahr verändert? Und das wussten die anderen Bürgermeister aber ganz genau, wann vorgesellt ja gesagt wurde, das und das, ist das nur gemacht worden oder nicht gemacht worden. Ne? Das ist ja auch eine Zeit, in der sehr viele Filme hier gedreht worden sind. Ja. Also wir alleine haben jetzt schon fünf Filme gefunden, die also in den 70ern hier gedreht wurden. Können Sie sich an das Material genauer erinnern, das wir für diesen Kurzfilm verwandt haben? Ja, also, also gedreht wurde ja sozusagen vier Jahre gesagt. Am Anfang der 70er Jahre. Nicht? Dann war er mal wieder mal da, hat das gemacht und das gemacht. Guck mal, hat er hat ja auch in, in, in Schwickendorf gedreht, was wir gar nicht haben in dem Film. Er hat den Damen gedreht. Gut, wir haben den Damen dort, den alten Sternenmacher. Stern Stern Stern ja. Er hat so einen komischen Satz da gesagt. Nicht? Also, so komme ich jetzt nicht drauf. Also ein, weißt du? ein Vogel? Ja, ein Vogel, ja. Genau. <lacht> Ein Mädchen, das mich stille hält, ja, das hängt an auf dieser ja, ein, ein Hobel, der mich pfeift. Ein Fischer, der nicht soll. Ein, ein, ein Mädchen, das, das mich stille hält, das kauft nichts auf dieser Seite. So und, ähm, und, und wir haben ja tatsächlich in diese Geschichte mit dem Wettbewerb erreicht, dass in den Ortsteilen, in den Dörfern dort, Hettenschey, in Bülow und Bressow doch einiges erreicht wurde. Das ist Fakt. Das heißt ja, Dummer, durch diese Beziehung war es auch möglich, diesen Jugendclub in Basel durchzuführen. Ja. Die finanziellen Mittel, die, die durch den Kreis, das kann man ja, geht ja nur um den Bereich Kultur, kam ja dann letzten Mal auch, äh, das nicht, war das nur möglich, den äh, dementsprechenden Mittel und Ausbau der Jugendclubs dort durchzuführen. Und das erste war hier diese alte Schmiede dort mit enormen finanziellen Mitteln. Einmal Polkona sagte, wie die Bohrungen die dort so zur Trockenleben dort durchgeführt wurden. Wir haben es doch einigermaßen dort erreicht, Natürlich wir heute hier auch trocken, mit einigermaßen. Und dass wir dort hier die erste Jugendclub eingerichtet haben. Selbst genommen, irgendwie, wenn daran erinnern, waren das 20.000 Mark seinerzeit äh, für die Einrichtung mit Stühlen, Ach, so, so. und so weiter. Das hat ja auch alles nicht gereicht. Äh, wir hatten ja dementsprechend einen guten Rücklagefonds durch die Manipulation, dass wir nicht bei Jahresbeginn des, des Haushaltsplanes die volle Summe, die wir schon vorher wussten, die reinkam. So war das, mhm. haben wir das gemacht. Nicht die Frau kam einplanen, sondern ruhen ließen. Wir haben aber auch eine andere sehr schöne Feier dort im Film. Ähm, beim Sehen... Sind uns sehr viele bekannte Gesichter aufgefallen. Was war das für ein Anlass? Das war das Erntefest der LBG Baselow. In seiner Zeit, dass Otto Krüger dort vorlesen war. Und Otto Krüger war dafür, dass auch gesellige Veranstaltungen stattgefunden öh, haben. Ich muss sagen, das war in seiner Zeit mehr solche Veranstaltungen durchgeführt wurden. Und so war auch hier das Erntefest und dass nicht nur die Genossenschaftsbauern da waren, sondern auch die Genossenschaft geholfen haben. Ob es die Rübenkriege war oder sonst was war. Und so wie der Paul Reche drin, der hatte nur keine Rüben gehackt, aber der war der Verbindungsmann zum KfL im Archiv. Dadurch wieder die Verbindung dort und wurden auch dann dadurch eingeladen. Ja, ja sage ich erstmal schönen Dank, Herr Böhmer. Und vielleicht jetzt nochmal, wenn dem einen oder anderen was einfällt zu irgendeinem Thema, einfach nochmal sagen, das Thema. Und dazu möchte ich noch dieses oder jenes anmerken. Herr Heine musste sich manchmal so zurückhalten. Ja. Wird alles früher mit durchgemacht. Du musstest und am dritten Tag ging es dir dann besser. Dann war man ein bisschen angepasst an das Bücken und das arbeiten. Das heißt, Herr René, Sie haben auch dafür gesorgt, dass Ihre Schüler dann zu den Zeiten, als es diese Kombine noch nicht gab, auch in den Herbstfäden mussten. Wir waren immer sind. draußen, ja. Wir mit haben mitgezogen. Kartoffeln gesammelt und wir haben auch Rüben gehackt im Frühjahr. Das war ja eine ganz äh, große Geschichte, denn da mussten ja alles noch mit der Hand durchgehackt werden, vereinzelt werden die Rüben. Weil ja, dieses Einzelkornverfahren, das war alles eine spätere Entwicklung. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir hatten hier an dem Weg nach Basel hoch, das war 780 Meter lang die Reihe. Und ich habe dann äh, meine Schüler eingeteilt und habe immer so Leisten im Werkraum gesägt, da wurde der Name aufgeschrieben, in jede Reihe rein und dann wurde die verdonnert, dann und um dann hinzugehen. Wir waren eigentlich alle gemeinsam frontal. Wir hatte eine Woche Zeit, dann musste die Reihe gehackt werden und ich bin dann immer raus. Und hat geguckt, wer hat noch nicht, das sah man dann schon von beiden. Und dann musste ich den persönlich nochmal ansprechen, damit das auch gemacht wird. Sonst wäre es gar nicht gegangen. Diese Sachen, hacken im Frühjahr und, und Kartoffelsammel im Herbst, das war Erkrankung, da haben wir überall gesammelt in der ganzen Gegend. Sie haben viel von Beziehungen gesprochen. Wie haben Sie sich denn gegenseitig unterstützt in der Gemeinde? Sie sagten jetzt Schwinkendorf, Sie haben einen Tipp gekriegt, wenn Baumaterial da war. Was gab es sonst noch für Verbindungen zu anderen Gemeinden? Ich meine, für uns heute ist das ja kaum vorstellbar, Wenn ich Baumaterial brauche, kaufe ich es mir. Ja. Schwer zu sagen. Ich habe von den Allgemeinen meinen die Küche sind zu mir gekommen aber von mir wird gehoben. Sie waren der Organisator. <lacht> Durch den See. Durch den See. Ich, ich dachte mal, ich, ich habe mal im hab Schuppen gehabt 15 Badewannen. In Marquis kriegst du nie eine Badewanne zu der Zeit halt gekauft, ich. ich weiß es. Ich <lacht> Oder Forsterheizungen oder so. <lacht> na, na, ja. so. <lacht> der Klemm, der Klempner, Kapau, Machin, Gulo, mit Namen bleiben. Ja, Gulo Der kann dringend, also du hättest den Bau hätte halb Zoll, drei oder Zoll oder was. Ja, dann habe ich ihm 20 Stück gegeben von jeder Seite und du gibst, kannst du nicht mehr so, so, so Aber, Herr, muss ich mal unterbrechen, das eine Mal habe ich so gelacht. Da hat auch ein Betrieb, die in Seedorf ihren Wohnwagen stehen hat. Mhm. Die waren ja aus der ganzen Republik und aus allen Branchen und Bereichen und so weiter. Und die haben dann sich erkenntlich gezeigt und haben ja auch was über... Da hatte Herdert mal Toilettenbecken, ich weiß nicht wie viele, aber da haben wir jetzt gefreut, die waren auch mangelbar, bloß das waren welche von der Eisenbahn, die gehen... <lacht> <lacht> Da habe ich mir auch noch eins organisiert und das kommt es gar nicht gebracht. Ja, da bin ich Dresden. Ich glaube, mein, ich, ich, glaub, ich habe dir, hab dir der Bad geschenkt oder was war. Ich? Ja, ja, das waren so 20 ja. Stück. Da noch mal eine Frage zu der K-Wagen-Geschichte. Inwieweit hat da die LPG auch mitgeholfen mit Technik? Ich denke, alles konnte man nicht im Werkraum machen. Nein, und man konnte es auch nicht beschaffen. Ich weiß. Wir waren mal auf einer Gemeindeweltwitter-Sitzung und ich saß vorne im Präsidium und daneben saß der Hauptbuchhalter der LPG, Herr Müller. Und da sagt er, du guckst so trübsinnig, ach, sei, Mensch, ich habe eine Idee, ich möchte ein Boot bauen, ich habe bloß keinen Motor, ich kann aber einen kriegen, ne? was soll der kosten? Ich sag 350 Marken, komm mal mhm. um zu mir, das machen wir klar. Da hat er den Motor bezahlt, das war ein alter Wachbettmotor, und den habe ich geholt und habe den eingebaut und wir sind damit gefahren. Und das war so im Präsidium am Tisch. Und ich meine, das war früher die Schule und der Betrieb. Was wären wir im technischen Unterricht im Werken gewesen, ohne einmal der polytechnischen Unterricht? In den oberen Klassen fand ja in den Betrieb statt. Und zum anderen, ich musste immer wieder als Werklehrer zur Stellmacherei. oder zur Schlosserei, zur Schmiede hoch, irgendwas, das ging problemlos. Ich bin da fast wie ein Mitarbeiter gewesen in der Werkstatt und konnte da, sonst wäre vieles gar nicht möglich gewesen, schweißen oder so. Genau, das ja. ging ja gar nicht anders, dann bin ich immer da hingegangen. Und die haben auch ohne weiteres geholfen. Mit. Das war so ein gutes Zusammenarbeiten. Ähm ich denke mal, das kann Herbert ja besser sagen, Förster Meier war auch eine Schlüsselfigur. Mach mal. doch hat auch einen eigenen Förster. Und das war gut so, heute ist das nicht mehr so. Im die Forst, die staatlichen Forstbeschaffungsbetrieb haben wir ebenfalls einen Kommunalvertrag gemacht, wie mit den anderen Betrieben auch. Und so konnten wir jedes Jahr dementsprechend genügend Holz einschlagen und den Lippen schöne Bälle schneiden. Sonst hätten wir das nicht in oder verwirklichen können, was wir gemacht haben. Äh, die äh, die, höchstens, äh, die äh, ÖVW hat man als einen Kubikmeter Holz gegeben, sonst aber nicht. Ne? Da, wo schreiben, es, es war, aber jedes Jahr wurde 10 Kubikmeter Holz als Bretter geschnitten Wer war die Schlüsselfigur? Wer war der Ansprechpartner für Sie? Der Förster ja. Ja, soweit ich weiß, war der Förster Meyer, hat er mir mal erzählt, im Nationalkomitee Freies Deutschland in der Sowjetunion. Und deshalb hat er auch den Gedanken der Deutschen Wiesenfreundschaft hier äh, nach Baselou überbracht und hat die Gemeinde eben zum ersten Dorf der Deutschen Wiesenfreundschaft mit dem Titel Wurde das dann auch herausgezeichnet, ja, also hat er dafür gesorgt, praktisch nicht mehr. Du Korps, du Korps, du, du Korps, also, ja. also da gab es richtig nicht eine Partnerstadt, ja? Und ja. Sie haben sich dann auch getroffen und Delegationen ja. ausgetauscht. Erzählen Sie mal, wie es dazu gekommen ist. Ursprünglich entstanden ist es dadurch, dass die seit die Freie Erde geforscht hat, der hat russische Kriegsgefangene 1945 geholfen. Und das war der alte Stanley Mayer, der in Liebkristinenhof die Gruppe russische Kriegsgefangene bewacht hat. Und wie so mit der Ende war, die russischen Truppen, die so, so langsam hier in der Nähe kamen, dann hat er gesagt, hat er seinen Kabiner genommen, auf dem Stein kaputtgeschlagen und er konnte ja perfekt russisch. Nun, da war ich Kameraden weg, weg. Schluss, Krieg aus. So, war einer kaputt, sagen sie ja nicht. So, und das äh, hat die äh, russische Kommandantur in Neustrelitz der polit aufgegriffen. So eine Teckung. Mhm. Der berühmte, Name. nicht. Also das heißt. So, und äh, du musst auch noch kennen. Ja. Ja. Ja. Und die, der hat dann dementsprechend, und so kam das dann, dass wir dort die Verbindung hatten und die in, in, in, wieder dann mit dem äh, Bezirksvorstand wurde aufmerksam, dass wir mit den dorfjährigen Daten eine Verbindung hatten und dann du, du wurde dann immer enger, immer enger, immer enger, der Kreisvorstand sich und so weiter und Berlin. Auf jeden Fall war Otto Meyer ein, ja, ja, ein Feiner. Ja, Otto Meier war der Organisator, durch seine Gruppe. Mit seiner Gruppe war derjenige dort. Wir hatten viel mit ihm noch, wenn er uns unterstützt hat bei der Jugendmeier. Und dann, das war ja auch der Förster, war ja auch ein armer Mensch im Grunde. Er hatte ja nur einen Und ich hatte schon ein Auto, dann kam er du nicht mal mit mir nach Güstrow fahren zur Baumschule, ich muss eine Fläche aufforsten und weiß nicht, wie ich die Bäume herkriege. Und dann bin ich mit meinem Krabi hin und habe diese 60 von Obstkisten voller Pflanzen geholt und haben die dann hier zum Wald gebracht und wurde ausgepflanzt. Bin ich zwei, dreimal, aber wenn ich dann mal ein Brett brauchte oder einen Stamm, kriegte ich den auch. Aber sonst, er hat sehr viel gemacht, er war engagiert und er war auch mit dem Herzen dabei und war wirklich überzeugt äh, von dem, was er macht. Ja. Jugendweihe war ja so ein Stichwort, Herr Wende, Sie hatten mir im Vorfeld so erzählt, Sie haben auch schon Jugendweihen durchgeführt in Baseldo und irgendeine äh, Veranstaltung noch, äh, die Sie aber nicht so gerne gemacht haben. Naja, es wurde, ich wurde einmal gefragt, ob ich nicht hier eine sozialistische Namensgebung durchführen würde. Und die fanden im Kulturhaus statt, wo wir hier die Leute tanzen sehen aus Baselow. Und äh, ich hatte mir da eine Rede zusammengeschustert, die ich dann nachher hier ganz gewaltig während des Redens kürzen musste, <lacht> da die kleinen Erdenbürger mit meiner Rede wohl nicht ganz einverstanden haben. <lacht> Die haben dazwischen geschrien und so weiter. Also, das war eine böse Erfahrung für mich. Ich habe nie wieder die sozialistische Namensgebung durchgeführt. Wohl aber die Jugendfeier? Ja, Jugendfeier, ich glaube, ich habe ja auch eine Jugendfeier durchgeführt. Ja. ja, aber was hier vorhin zu sehen war, auch. Ich denke mal, wir haben damals auch sehr viel gefeiert, ne? das waren immer Höhepunkte. 7. Oktober da waren wir alle da auf dem Tanzsaal, bis zum frühen Morgen. Ne? Und äh, wie gesagt, 1. Mai, das war grundsätzlich, der war Winzerfest und andere Sachen. Wir haben getanzt bis zum frühen Morgen. Wenn wir nach Hause gingen, dann gingen die Schweizer zur Arbeit und das war uns gar nicht peinlich. Dann haben wir noch ein Lied gesungen oder was. Aber wir haben dann auch unsere Arbeit nächsten Tag gemacht, also da war richtig Stimmung, dass heute ja nicht mehr ist. Ne? Oder noch, ne? Es gab ja auch die Veranstaltung vom Gartenverein und so. Nicht? Das oben ja, ja rein noch, ne? Aber 7. Oktober war immer und und, und in den Mai. 1. Mai auch immer. Okay. da hat die Gemeinde auch grundsätzlich die Musik bezahlt, ne? Ich weiß nicht, da haben wir noch keinen Eintritt bezahlt, wenn ich mich möchte. erinnere. 7. Oktober? Hm. Ach. Wie und 1. Mai auch nicht. Und Ach. der Saal war knacken voll. Ja. Genau. Was, was hat dann früher so eine Kapelle gekostet, wie wir so da kam Zeit 400, Euro, 400, Mark. 400 Mark. 400 Mark. 400 Mark, für die ganze Nacht. die eingestuft, 5 Mark die Stunde. Genau. Und mehr gab es nicht, Rudi die Würfel, weil das die bekannteste und beliebteste und versierteste 30. Kapelle war, Habe ich dem einfach oh. eigenmächtig. Ja schon seinen Ausweis. Die Kirche von Basedow. Hier soll von einer revolutionären Reform die Rede sein, von der demokratischen Bodenreform 1945. In eben dieser Kirche predigte einst Landesbischof Tolzin, der von den Nazis bereits 1933 aus dem Amt gejagt worden ist. Der Bischof gab der Bodenreform seinen Segen und ermöglichte in der Kirche eine ungewöhnliche Versammlung zur Enteignung des Grafen Hahn von Basedow. Davon berichtet uns Pastor Heinz Pulkenath am Ort des Geschehens. In der vergangenen Woche war Herr Quandt in Basedow und er wollte auch gerne diese Kirche wiedersehen, denn in dieser Kirche war er, als die Bodenreform durchgeführt wurde,